hey leute und willkommen auf meinen kanal wir machen heute ein kleines paket opening ist eine neue expansion rausgekommen nämlich wie heißt sie noch mal streets of gadget -San. ich weiß gar nicht wie es auf deutsch heißt kann ich das in game umstellen so jetzt nee, kann ich nicht ich erinnere mich das kann man nur mit launch umstellen naja auf jeden fall haben wir hier elf pakete man, und einem Dings Classic Pack können wir auch noch, den werden wir natürlich auch aufmachen. Erst was ich euch vorher sagen wollte, ist, wenn ihr jetzt online geht und das noch nicht gemacht habt, dann bekommt ihr eine besondere Quest, beziehungsweise drei Stück davon, wo ihr jeweils zwei oder drei Pakete dann bekommen könnt. Und ja, dann müsst ihr einfach dreimal mit einer bestimmten Klasse gewinnen, um die zu erfüllen, nach richtig gratis Pakete. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, denn das ist immer nur für eine bestimmte Zeit verfügbar, soweit also, ich mich richtig erinnere. Kann mich auch ehren, auf jeden Fall. Bevor wir zum Paket Opening kommen, habe ich noch ein Anliegen an euch. Und das wäre, ich habe eine Idee für ein Format, aber das brauche ich Mitspieler. Das wäre dann, damit spreche ich hauptsächlich andere YouTuber an, aber auch jeder andere kann natürlich daran teilnehmen. Wer dann meine meinen Videos mal mit rein möchte oder was auch immer, könnt ihr einfach euch melden, auf jeden Fall bei dem format ähm, das kommt komplett auf zufall an das heißt es ist egal ob ihr viele karten habt, wenig karten gute karten schlechte karten das hat komplett zufalls bei dir sein mit was für karten ihr spielt und ja also wenn ihr bock hättet mal ein video mit müssen machen könnt ihr einfach in die kommentare schreiben geplant habe ich das zum beispiel vielleicht dieses format so ein und das war in der woche mache und eventuell dann so oft es geht mir anderes damit halt alle mal drankommen oder wenn ich halt jemanden finde, der mir sehr gefällt, mit dem ich sehr gut klarkomme und so weiter, können wir natürlich das öfters machen. Genug Gelaber machen wir jetzt erstmal das erste Paket auf. Okay, die Animation war auch ebenfalls schon mal geil. Aber oh, nichts Besonderes. Oh, zwei Leben dazu. Ähm, Spell Damage 07. Oh mein Gott, nee, also ich glaube, die Karte man kann die benutzen, man kann die benutzen, gibt es bestimmte Kombis, die mir jetzt direkt einfallen, zum Beispiel in ein Priester-Deck wäre das nice, wenn man dann den Leben zum Angriff machen kann. Hm. Lol, okay Das ist jetzt halt eine freeze Match karte wollen die wohl wieder reinbringen damit. Diese Karte ist genial. Solche Karten, davon gibt es richtig viele in dieser neuen Expansion, wo man einfach... Seine Minions bufft oder einfach die Karten auf seine Hand bufft und so weiter. Okay, das ist auch mal interessant, also... Eine lustige Idee, muss ich sagen. Also ich hoffe mal ihr liest das... Ich kann es euch natürlich auch alles vorlesen, ich denke, was mache ich ab jetzt? Ähm, dann müsst ihr es nicht selber lesen. So... Den Hosen ähm, damit kann man einen Minion voll Leben wiederherstellen, wenn man den Ruf als Battlecry Dann den Jade.. wie heißt das, Ja, der Behemoth Das ist ein Town, der zusätzlich noch einen Jade der beschwert Die Karte ist sehr genial, also das wird bestimmt sehr viele Super so Paladin Decks oder sowas herausbringen ähm, auf jeden Fall, wenn du die spielst, bekommen alle Minion auf deine Hand plus 1 Angriff und Verteidigung. Das ist die Katze auch in der Arena sehr gut. Wegen dieser Karte wird in der Arena wahrscheinlich sehr viel Paladin zu halt gespielt. Ist auf jeden Fall nächste Karte und, und gleich noch mal korrekt. <lacht> so, Pin-Size-Potion. Ähm, Interessant. Interessant, alle gegnerische Minion haben minus 3 Angriff für einen Zug. Eine Priestkarte. Weiter geht's. Hatten haben wir schon gesehen. Ähm, nichts Besonderes. Auch nichts Besonderes, die Karte hat keine besonderen Effekte. Ähm, Trogby, ist ah, talk beast Rager. Um, ein random beach Be oh, was für beach alter was für strand ein random Beast in deiner hand bekommt plus ein angriff und verteidigung also wählt hier und den lager korser gibt eine waffe ein angriff dazu Ähm, Vermin Sensei. Ein Friendly Beast bekommt plus zwei Angriff von Verteidigung. Grimmy Gadgeter, Am Ende eines Zuges bekommt ein zufälliger Minion in deiner Hand plus zwei Angriff von Verteidigung. Nicht schlecht. Daring Reporter. Ähm, jedes Mal, wenn dein Gegner eine Karte sieht, bekommt er plus einen Angriff von deiner Verteidigung. Unser Leben. Ähm, wenn der stirbt, dann bekommt der Ge Aha, Ach so, das ist wohl die neue Version von diesem Genomen da. Wenn der stirbt, bekommt der gegnerische Hero 2 Damage. Und die Karte kennen wir ja schon, nichts Besonderes: das Shadow Wager. Die hatten wir schon gesehen. Ja, das war ähm, hat Stealth, wenn er sterben, kommt ein Jade-Golem ähm, Grim-Street-Smuggler oder Schmuggler ähm, ein, ein Random-Minion in meiner Hand bekommt, das ein Angriff von Verteidigung Ah, ich verstehe, jetzt verstehe ich das Es gibt Karten, die für drei Klassen verfügbar sind Ah, jetzt verstehe ich auch, was dieses Zeichen hier bedeutet Das steht für, ähm, also, das heißt, halt für mehrere Klassen verfügbar ist. Für drei Klassen immer. Den Jahreswarmer kennen wir schon. Auch noch ein Rare. Ähm. Operative. The fuck? Ah. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob man eine Karte von Gegner bekommt oder. Ja, doch. Wenn man den spielt, dann kann man eine Karte aus dem gegnerischen Deck herausfinden, also ziehen. Da kommt man halt drei ausgewählt von deinem Deck und da kann man sich eine aussuchen. Eigentlich cooler Effekt. 07 ah, Taunt. Ein Taunt, der einen Yarn golem beschwört. Ach, den haben wir jetzt schon gesehen. Ich idiot. Ich auch um, ein Stealth Minion bekommt plus zwei Angriffe und Verteidigung. Ein Cryomancer bekommt zwei Angriffe. Achso, wenn der Schorwert bekommt, er, wenn ein Gegner bis zum Minion erfroren ist, plus zwei Angriffe und zwei Verteidigung. Um, oh, coole Karte. Mach ich einen Jade Golem und einen leeren Mana-Kristall für Ram tweet auf jeden Fall nicht schlecht oder ramp wie man sagen will so den ja des tribiken die zwei damage also zwei schaden macht das und combo effekt kriegt noch ein Jahr golem das wieder der hier den haben wir ja schon gesehen der beschwört ein 66 ogre also ogre also ist das sozusagen eine 7 7 auf zwei Karten verteilt. Ähm ah, damit kann man für eine Runde also bis zum Ende des Zuges eigentlich eine Minion mit zwei Angriff oder weniger kontrollieren. Nicht schlecht. Hat der zwei Angriff, dass du, wenn der Attacke ausgewählt ist, also nein nicht eine Attacke, was zur Hölle, wenn du eine Waffe in der Hand hältst. Ähm, alle Gegnerischen Minions verlieren Stealth, ähm, das Klamm kannst du Minions silencen. Da rufen Ja, der Golem macht ihn und gibt ihn ein Taunt, also mit Taunt. Ähm, auch da bekommst du gleich 3 Mal in 2, 2 Und der macht jede Runde, am Ende des Zuges ein Leben von deinen Helden wieder her. Mein deutsches Superbruder. Damit kannst du nur random mehr in deiner Hand plus ein Angriff von Leben geben. Das nächste Secret, das du spielst, kostet nichts. Aber in diesem Zug musst du spielen. Nicht wie bei Dankenkarte, die kennen wir schon. Rufst jade Golem. Wenn du den rufst, dann kriegst, kannst du 5 Schaden an einen Geeknacktischen Minion machen und wenn er stirbt, bekommt dein Hero 5 Schaden Das ist also ein Remove, den du mit deinem Lebenszeit halt sozusagen Außer wenn du silenzen kannst vorher, das ist natürlich dann ideal Oh, eine Epic Den Lakido Bukania. Ja doch, Bukanier. Ähm, wenn deine Waffe mindestens drei Angriff hat, dann kriegt der 4 Angriffe und Verteidigung dazu. Oh, das ist stark. Ähm, jedes Mal, wenn ein Zauber gespielt wird, bekommt er zwei Angriffe dazu. Ähm, wenn du den rufst, dann bekommt deine Waffe durch halt Ratz eine, eine Attacke dazu. Den haben wir schon gesehen, deren Effekt. Und ein Random Beast in deiner Hand kriegt zwei angriffen und Verteidigung dazu. Auf jeden Fall sehr viel Beef Buff, äh beast Buff, Beast-gebufft. Und habe ich noch ein Legendary. Und, und, und, und... Ah, nee, aber noch eine Epic ist auch okay. Kennen wir schon. Ähm Den kannst du als kannst du benutzen, dass er... ein Minion wieder zur Hand bringt, also ein also einen von deinen Minion wieder du auf die hat nehmen in Combo der macht einen Damage Battle Cry wenn dein Zuges bekommt ein zufälliges Minion, dein Hand muss zwei Angriff und Leben dass du auch sehr stark ja und die macht halt Je mehr Angriff die hat, desto. Also für jeden Angriff, der er hat, beschwört er eine 1, 1 Ratte. Das heißt, wenn du die Karte vor mit diesen neuen Karten boostest und den halt mehr Angriff machst, dann kommen auch mehr Ratten. Sehr interessant. Ich finde allgemein diese Mechanik, dass du eine Karte spielst und dann Karten auf deine Hand stärker werden. Ich finde das sehr. Ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Öffnen wir jetzt ein normales Paket. Naja, das war's dann auch mit dem kleinen Opening. Ich hoffe wirklich, dass sich Leute von welche von euch melden und locker mit mir zu so spielen. Ich werde jetzt mal kurz noch hier den Dust Hunten. Wow, nur 30 Dust. Naja, egal, sind ja auch neue Karten, ist klar, dass ich nicht so viel Dust bekomme. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich werde euch jetzt ein paar Videos noch einblenden und oben rechts könnt ihr klicken, um mich zu abonnieren. Ansonsten haut rein, ciao, viel Spaß noch heute.